Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Das heutige Rezept ist eine leckere Nachspeise. Creme Caramel oder genauer gesagt Pugin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist ein brasilianisches Dessert. Das Rezept habe ich von einer waschechten Brasilianerin. Das Besondere an diesem Flan ist, ist, dass er besonders cremig ist. Mit gerösteten Kokosflocken, die für den besonderen Crunch sorgen, neben der cremigen, weichen Konsistenz schmeckt dieses Dessert einfach umwerfend. Also, wenn ihr sehen wollt, wie dieses Rezept genau funktioniert, dann bleibt dran, denn hier kommen jetzt die Zutaten. Wir benötigen Kokosmilch, gezuckerte Kondensmilch, Eigelbe und für das Karamell benötige ich außerdem noch Zucker und Wasser. So, los geht's mit der Zubereitung. Zuerst äh, wird das Karamell hergestellt. Da gebe ich äh, den Zucker und das Wasser in einem Töpfchen und äh, lasse es bei schwacher Hitze schmelzen. Und wenn der Zucker leicht gebräunt ist, dann nehme ich den Topf ganz schnell vom Herd runter und fülle meine feuerfesten Förmchen äh, mit dem Karamell. Hier müsst ihr aber ganz schnell reagieren, sonst verbrennt ihr euch ganz rasch und an dieser Stelle erhitze ich schon mal den Backofen auf 200 Grad. In diesem Schritt bereite ich die Eiermilchmasse zu, da erhitze ich in einem Topf die Kokos- und Kondensmilch, verrühre alles so lange, bis ich die Zutaten gut verbinden und äh, lasse die Masse erstmal gut aufkochen. Und äh, sobald die Masse zu kochen beginnt, nehme ich den Topf vom Herd runter und gebe die Flüssigkeit in ein anderes Gefäß. Bevor ich die Eigelbe hinzugebe, püriere ich die ähm, Milchmasse, um sie etwas äh, zusätzlich nochmal abzukühlen. Und äh, ja, nach circa zwei Minuten vermenge ich dann die Eigelbe äh, zu der Milchmasse und äh, vermenge alles weiterhin mit dem Pürierstab, bis ich eine schöne glatte Masse erhalte. In den vorbereiteten Förmchen gebe ich nun die Eiermilchmasse hinzu. Für das ähm, Wasserbad gebe ich als erstes die Förmchen in einer tiefen Backform und direkt im Anschluss fülle ich sie erst mit kochendem Wasser. Dann kommen die Förmchen im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad. Hier den, Her äh, hier den Backofen runterschalten, äh, Ober- und Unterhitze und lasse das Dessert für 45 bis 50 Minuten backen. Wenn die Masse durch ist, dann hole ich das Dessert aus dem Backofen lasse es erstmal komplett abkühlen und stelle es im Anschluss noch für weitere vier Stunden im Kühlschrank. Vor dem Servieren löse ich erstmal die Ränder mit einem scharfen Messer und stürze es anschließend auf einem Teller. Dekoriere es mit gerösteten Kokoschips oder Flocken. Et voilà, fertig ist das Dessert. Ich esse es gerne nach dem Iftar als Nachtisch, da kommt es mir super gelegen. Oder man kann es auch zum Suhoor frühstücken. Falls ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht auf www.atlasküche.com. Dort steht das Rezept mit den genauen Mengenangaben für euch drin. Und außerdem könnt ihr mir ein Foto von euch, schicken. also nicht von euch, sondern von das nachgemachte Rezept auf Instagram oder Facebook mit mir teilen oder mich verlinken mit dem Hashtag Atlasküche. Ich schaue mir immer ganz gerne die Fotos durch und freue mich über jedes einzelne. Also ich wünsche euch insofern viel Spaß beim Nachmachen bzw. beim Ausprobieren und äh, bis zum nächsten Video. Tschüss!